Wintersport. Oh ja, da bin ich geschwost. Aber wenn die frostigen Hindernisse und Rennen zur Ziellinie. Also ich habe mir schon den Trailer angeschaut und ein paar Stages haben es echt in sich. Oh. Boxen schon. Aber mich hat auch Auffallerwis. <lacht> ich. <lacht> <was that> <lacht> wohl voll vom Wind irgendwie nein noch mal kann oder rechts okay Boah. okay das ist ein bisschen einfacher hier okay es aber ganz schön ab oh Gott. Du bist da ganz Achso, bist ah, wie kommt man denn da hoch? Komme gar nicht hoch. Ah. Äh. Na, da ist Wind, das sehe ich jetzt erstmal. Warum ist so ein blöder Propeller? Oh, ich hab's ich bin ausgeschieden. Was? Oh, kannst du mich doch nicht allein lassen. <lacht> ich habe zwar die Stages gesehen. Ob Ich die hinbekomme, ist natürlich alles. Äh. Das ist, ja ist ja echt schon oh. geschickt sein, ja. Oh, was? Oh, du musst halt andere auch noch. Machen. Ja, ich muss bei oh. 1 von 15. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Also bei mir steht 28. Ne, oh, qualifiziert. Nee, oben, in der Mitte. Ach, oben, stimmt. Ey. Ja, ich glaube hier. Ich glaube, jedes mal, wenn du dich den Ring gehst, dann bekommst du einen Punkt oder so. Ja, ja. also kannst du halt ja noch schaffen. Eigentlich, ich nehme an, die kleine der ist ja so mehr Punkte und der deine Mitte gibt bestimmt voll viel oder so. Da kommst du direkt durch. Oh, ne. ah. <lacht> Ach so, ich kann ja noch den Sprung machen. Ja, das glaube ich nicht mehr. Nee. Nee. Oh. Links stand auch Punkte. Springen durch die Löcher. So guter Start. Ich bin schon beim ersten Ding ausgeschieden. So, Level up. Ja, rollt mich da hoch, danke. So, hier habe ich letztes Mal. Aua. Oh. Ich Beim Boxer, ich weiß wie man sowas einsteckt. <lacht> Könnte mich mit so was nicht kriegen. Uh, oh. Stimmt, du müsstest eigentlich <lacht> Oder oh, ist eine volle Möhre reingeflogen in der Mitte. okay, boah, jetzt auch viel einfacher. dabei so, was sollen wir gegen den Ventilator machen? Okay. Also immer so gemacht, ah. und ein bisschen gegen gehalten. Nein. Ich komme da nicht durch. So, ich nicht das Ding zurückgeschossen. Also, ich spawnt dann gegenhalten. Ja, ich halte die ganze Zeit dagegen, aber... Oh, jetzt, oder? Ja, ich, ah, ich. Oh Nein. Nein. Oh wieder ausgeschieden ich glaube das ist nicht deine Stage nee. ich nur mal wenn du da ganz in der Mitte ist dann wenn es automatisch ja das denke ich auch oh. erstmal mal dahin kommen ne Hä? Ich ja nicht da rein Und dann den Hedgefonds. Dann wünsche ich nicht den Ring. Oh. Ja. Ach, ja, so kann man es auch machen. Ja, und wieder ah. rein. Ja, ja, muss aber trotzdem noch weiter. Ich habe, glaube ich, sechs Punkte bekommen. Ja. Hm muss so oder so oh, äh. <lacht> ich komme nicht weiter äh. oh. Oh, jetzt kommt wieder das so, Geh durch Mann. Oh, ich bin durch ja. Ich stimme immer mit qualifiziert. Oh, Gott sei Dank. Zum ersten Mal. Jetzt du. Da ah, zu früh gesprungen. Nein. Nein. sich äh. nicht. Nein. Nein. Nein nein da sind sie jetzt letzten beiden <lacht> ha, ha, ha. Na, aus dem weg leute durch den kleinen <lacht> Okay, durch den großen annehmen oh. hey, ja. wäre jetzt geil gewesen wenn ich auf dem rückweg noch mal durch eingeflogen wäre stimmt das ist mal schön kassiert oder? Ach, Aber dafür bist du geflogen. Ah, äh, du kriegst bei dem anderen bei dem letzten sechs Punkte Ja. erstmal dahin schaffen. Ah. Da Kriegst ich ein klein, kleinen genauso vier gut. Punkte. Oh mein Gott, genau dass du erstmal vier Punkte. Holst und dann zum Schluss ab, Fett abgassest. natürlich. Okay. ne. <lacht> Aber du hast ein Punkt bekommen. Oh Gott, weil du warst beim Außenring. Okay, wart. Ach, da gibt auch Punkte, geil. Ja. Jetzt musst du in die Mitte treffen. Dann du es oh, ah schön. Hm? Elf? Ich habe 16. Ach, nicht, nee, da zeigt mir den anderen Spieler. An. Okay. Geschafft, ich, hatte, ich hatte 16 am Ende. Schön. Warte mal, dort hattest 16 zum Schluss, oder? Ja. Davor hattest du 11. Das heißt dann X zu 5 Punkte. Oh. Okay. Oh Gott. Klasse, das ist wie dieses eine Minispiel mit der Krone. Okay. Ja. Oh, wir sind alle außen, okay. noch Gott. Ist das ist so ein Laufband. Ja. Äh. Ich da durch. Dann durch. ein bisschen. Oder lauf mal und dann Muss so. ich denn ja jetzt hin, Ach da. Genau. Zu den, zu oh Gott. <lacht> oh, ich muss von Anfang an anfangen. Geil. Yes. Hardcore. bin ich der einzige der jetzt noch hier ist oder was kann ich sein ähm, ich kann glaube ich bei dir die kamera äh, ja du bist der einzige haben wir jetzt nicht hier ist ein checkpoint nee. muss du von anfang an hier schaffen ähm, ja, voll brutal oh, einer war hinter einem schild ich gehe mal raus. Ich gehe lieber in. Ah. <lacht> Nein! Au! Die kommen in, in regelmäßigen Abständen. Nee, die sind oh länger. Ich hoffe nicht, dass du wieder vom Korn kommst. Nee, okay. Nee. Ganz herzlichen Dank. Aber ob ich das hier schaffe, glaube ich nicht. Oh Gott. Das wäre ja auch dreist. Ich hab... Du bist so ganz langsam hier. Ne? Bestimmt. Noch. Äh, du, bist, du musst das noch schaffen, ist ganz nach oben. Da musst du dich vom Wind nach, nach oben tragen lassen. und dann einfach ins Ziel. Nein, wir warten schon. Welche ernsthaft? Ah, oh. drei, vier am Warten. Nie Leben ja nie geschafft. Zwei Spiele geschafft. diesmal machst du ab? und ich habe strümpfe bekommen und noch ein Level ab also das ist auch schnell am Level das ist gut ja. oh, scheiße. ich hätte es fast geschafft Aber ich habe 14 ich bin durch dass oh, no. du ja komm zwei punkte schaffst du noch was Nein. Ja, die konnten die anderen... oh. Ahnung, wenn die Ringe so niedrig sind, da brauchst du eigentlich nur ein Hecht schon machen. Ach so, dann brauche ich gar nicht zu spielen. Nur wenn die ein bisschen höher sind, jetzt ein bisschen einfacher ah, gemacht. Ist cool. ja. Jetzt ganz schön hart, wenn der irgendwie da in der Mitte irgendwie oder unterfällt von Anfang an wieder machen. Oh Gott. Ach, man kann auch seitlich so. Man muss nicht die Mitte nehmen. So, ganz, ganz vorsichtig. Ja, ein riesiger Schneeball. Ah. Oh, ja. Und hier ist eigentlich auch nicht so schwer, wenn man langsam ist, aber... Ich glaube, das besser ist... Du... No. Ich glaube, und dich mit dich halten will. Ne? Naja. Oh Gott. Das ah, sehr gut. Na, der, ist schon bei den der ist eigentlich auch nicht so schwer. Dinge. Und das war oh, schon. Ja. Ja. ja. Aber nicht so schwer eigentlich. Einfach oder einrutschen. Oh, der sieht cool aus. Vollkommen in weiß mit so goldene Handschuhe. Hat das noch geschafft? Nee. Wie okay. Das will ich nur in weiß mit goldenen Handschuhen. Ich muss ihn bekämpfen, damit ich die goldenen Handschuhe dann bekomme. genau 17 Leute Finale. Nee. Schneeschieber. Okay, Gott. ein Team, ein Team Was ist das denn? Schieb euren Schneeball durch den Schnee? Ah, ja. Warte manchmal sind wir nicht 17 gewesen. Aber wir müssen ja, nicht ja. ja... bei 17 durch 2 ist eigentlich schwer. Ne? Ah, <lacht> also kommt eigentlich nicht eine gerade Zeit. Okay, wir müssen so viele Dinge ja treffen. Ist in Base halten oder? wir müssen die Dinger hier alle einsammeln? Dem Ball ah, ah, jetzt ah, sehr gut in der Mitte und jetzt ja, also hier ist auf Platz zwei. Wir okay, haben ja einen, denn schon 50. Na, warte, jetzt komme ich auch da hin. Oh, Weg mit dem Ding, weg mit dem oh. Ding. Rot hat auch gut. Ja, deswegen. Schicker weg von dem Ball. Alter, bei wir kommen mal unter am Ball, Leute. Boah, Gelb ist weit voraus. Ey, die halten uns ja voll ja, fest. Ey, wir kommen gar nicht hier runter zusammen. Na, verlieren wir. Ach, man muss die prozentzahl auf 100 bringen. Ja. Und wir kommen ja nicht mehr dazu, weil die uns die ganze Zeit behindern. Oh, das sieht schlecht aus. der rot ist gar keiner ihm behindern, ey. Alter, euch mal. hey, wir kommen überhaupt nicht hier, was zu machen. Ja, voll unfair. Und das Ding ist so schwer. Du kannst dich mal wegköpfen ja, oder ja, das ist blöd gemacht. Hätten sie eigentlich nicht so machen können. Wie, äh, Fußball. Nee, schafft er ja nicht mehr. <lacht> ja. Ja, sie die ganze Zeit am Bindern gewesen, ich. Und sag ja, nichts mehr machen. Wollen wir noch gucken, was jetzt kommt? Den nee. Ach du bist rausgekommen. Ja, ich bin auch. Okay, okay dann lasse ich mich auch wieder überraschen. Mal schon irgendwie erreichen, hoffentlich. Ich. Na, jetzt werden die Level ups wieder schwieriger Jetzt habe ich wieder kein Level abbekommen. Du bist auch 5 oder bist du Stufe 6 Ich bin 5 Ah, genau ich. Ich bin durch. So, hier gehe ich einfach außen Aha, aha, oh. voll einfach. Was ist? Oh, oh, ja. Einfach außen da, damit ein sprung darüber, dann kommst du voll einfach darüber. Nein. Oh, nein. Gut, da, da klappt es natürlich nicht. Oder? Nein, glaube nur beim ersten. ja war da ich mache gut. <lacht> gut gemacht. War nur ein Punkt. Ich äh, bin drin. Warum hat er mir den Ring an äh, Den weißen Anzug. Hm. Noch Na, Ja. Nein. Genau, da komme ich nämlich immer. Ja. ja genau. Die Glocke. Also genau. Ich no, sprung Oh. Boah. Schon wir es geschaffen, wir sind dadurch gekommen. Ich bist so, ah wann jetzt muss ich nur noch mit dich hören. Ja, komm, oder noch ein Punkt nee. komm Ein Punkt noch: Echt Sprung. Nein, nicht springen. Echt Sprung. Ach, scheiße. <lacht> oh. Ah, 14 Punkte mal. Ja. Oh. Du warst der Auserwählte. <lacht> okay. Ach, ich denke mal, ich schaffe das noch, aber oh. <lacht> Ins Gesicht. Wo ich hab da weggesteckt. Weil ich einen Helm habe okay. eigentlich müsste es den Bonus tun. Okay ist der platz an ah, nee, jedes mal das ist platz fünf. Cool. Ja. pinguin patrouille es denn und du musst den pinguin immer bei dir Pack und halte einen pinguin und pink und für dein team zu okay. wie viele gibt es ein ja, außen sind auch noch welche Ach, darunter verschwunden meiner meiner finger weg ach, ist, finger weg. Oder, ach nee, ist doch nur eine wa? der eine muss dann immer mit dem äh, quasi weglaufen nee, ich glaube da sind mehrere oder für jedes wa? ein ding also für jedes team ein ding ja weg von dem das ist unser pinguin weg von dem das ist unser pinguin mein pinguin ist doch so, weg ja. <lacht> Geh weg meiner was ah. nicht mein pinguin an. Ey, gelb ist richtig finger weg finger weg wir also <lacht> haben gleich 70 also schon jetzt über 70 meiner meiner meiner meiner meiner Meine. Meine. ich habe den ich habe den finger weg ah. <lacht> Lass Bobby los. Nein. ja du. Ich mach keinen mehr Gelb als 200. Okay. Oh, hi. Meiner, meiner, meiner. Oh, jetzt ein bisschen aufgeholt. Meiner. Nein. Nein. Nein. Okay, Gelb kann den ruhig haben, solange... Blau, den ich hat. Ja nicht. Nee, ich so, habe mich eigentlich um auch man eigentlich. Also halt egal, ob Gelb den hat. Genau. Hauptsache ist der zweite. Oh. ja genau. ok Ah. Okay. Jetzt kommt auch Final. So. Was haben wir? Dünnes Eis. Ich hätte ich überhaupt zerbrechen um. Ich kann da ja überhaupt nicht lesen. Das ist wie so, Hexagon. Ist doch diese, äh, diese Plattformen, die lösen sich dann irgendwann auf. Ja, da ist wie 1, 2, 3. Also, das heißt, du darfst dich nicht lange auf einer Plattform aufhalten. Also, das ist wie Hexagon, nur ohne Fallen. Und, genau, Oh, ich sehe, was das ist. Genau, das bricht dann. Und einer bricht schon ganz durch. Da kannst du noch ein paar Mal draufstehen. Nicht so lange, blöd. Äh, du hast drei Schichten. Ist noch bei den Gott, äh. Oh hier habe ich gar keine Strategie. Aber das Gute ist, du kannst von der zweiten Schicht noch auf die dritte springen. Ja, ist, ist ein Loch. Ja, ist ja übelst kompliziert. muss nur an jemanden vorbeilaufen, wo gerade das Ding runterläuft und dann ja ist vorbei. da ist noch eine oberste Schicht. Oh Gott. Okay, drei sind los. Ja, jetzt musst müssen da einfach nur spielen. Oh, ist groß weg. Was? Das ist natürlich auch noch rutschig hier, ne? Ach so, quasi erhöhter Schwierigkeitsgrad. Ah. 18 Dollar oh. ja, no. Nein. Äh, Nein. Äh. hätte nicht geschafft er oh. hätte doch zum nächsten springen 9 Schon wieder keine Krone. Und kriegst du Schneemannkostüm? Ja. Schneemann ja. Oh, ein Punkt vom Level ab entfernt, ehrlich. Ein einziger. Warum? okay, ja, ja. War genau noch richtige Anzahl. Ich glaube, 18. Ansonsten ja, also ja, hoffentlich kommt mit dem Pinguin oh, ja. und dann ab ins Final. Ja. So, einer ist in der Mitte und einer ist in zwei sind in den Ecken. Da sehe ich gerade da also dann haben wir drei insgesamt okay, okay dann schnappe ich mir den in der Mitte. ich gehe auf den in die ecke so. oh, meine... ah, Mist, jetzt ich den natürlich so. Ich halte fest du renn weg rennen team mitglied rennen was hier nicht an Jawohl. der eine rennt mit dem pinguin weg und ich halte die anderen fest gut Geld hat Nein, rettet mich! Die wollen meinen Pinguin. Ah. So. Die rennen einfach an dem vorbei. Ja, er das ist unser Pinguin. Nein. Also hatte bis jetzt noch, ich hatte den bis jetzt noch nicht in die Hand. Ja, jetzt habe ich ihn. Habe ich die nee. los? Ja, ich unser Pinguin, ja. <lacht> Gut aufgehalten, mein Kamerad. Ah, ja, wir gewinnen auf jeden Fall. Eifens, oh, nicht los. Eifens, mir, so, ich gut, dass es so. Ich komme zu dir. Ich Sch ich schnapp Wasser. mir den mal. <lacht> da davon. Video. Ja, damit ich habe jetzt ihn... noch eine. Ja, hier sind drei Stück. Ha, ha. Wo bist du? Da, ich bin ja. Ich komme, ich helfe dir. Ja, renn weg damit. Das Blöde ist, dass man den dann nicht so sieht, wenn man in der Hand ist. Muss halt dann immer die Kamera schwenken. Ja, ein Kollege hat den los. 110 Punkte. Schaut mal locker. Um. Ja! Genau. Schön. Ja, da ist die ganze Zeit damit kann Ich habe die anderen von den abgehalten. <lacht> Sehr gut. Und wir ein -Final. Schauen. Äh, nee. Nee. Dünnes Eis. Du meint es ist doch Ach, kommst du. So, wie machen wir das? das gemeinsames Finale. Ne? Ja. Stimmt, ist das schon mal passiert. Okay. Äh, oh, ich glaube, oh, ich jetzt. Oh, man muss ja irgendwie von der Strategie oh. und so reingehen, ey. Ich kann ah. und dann hast du hier noch Druck. Ey. Das ist so. Steh auf, äh. dachte, da oh, da ist am Anfang kannst du noch nicht wirklich was machen, weil ihr noch alles sobald also die Löcher ja alle sind, damit sprich noch einer schon draußen. Oh Gott. Noch bei der 2. Oh oh, jetzt wird zwei, Jahre. Oh Gott, ich geh mal weg von dir lieber. Ich möchte dich nicht irgendwie manipulieren oder so. Oh Gott. Ah. Nein! Oh Gott. Ich bin ausgeschieden. Nein. Bist du noch im Rennen? Ja. Ich bin noch. Jetzt nicht raus. Du machst zwei Plätze besser, als ich. Oh, der fliegt als nächstes raus. Der rote. Nee. Oh, ich war auf den, der gewonnen hat. Ja, genau den. <lacht> mal kann ich einfach eine ausgelost werden da habe ich glaube ich mehr Chancen zu gewinnen <lacht>